Ja, ich heiße Inna Kreiser. Ich äh, leite ein Pflege- und Seniorenpflegehaus äh, von der Stadt Gelsenkirchen. Ich bin 1994 nach Deutschland gekommen äh, aus Russland. Äh, bei der Stadt Gelsenkirchen bin ich jetzt seit... <lacht> muss ich überlegen? <lacht> 2001. Es wird auch sehr viel geboten für die Mitarbeiter, von Yoga bis gesundes Essen. Wir bekommen sehr viele Fortbildungen, wir haben sehr viele technische Hilfsmittel, ich sag mal sehr unterstützende Arbeitsgeber. Ja. Ich sag mal, das ist jeden Tag ein Lächeln und das gibt uns auch äh, immer etwas zurück. <lacht> wir haben auch sehr viele Nationalitäten auch. Wir haben Menschen aus Syrien, wir haben Menschen aus ähm, Türkei. Ich komme immer wieder nach diesen Kirchen zurück, egal wo ich bin, in Amerika oder in Russland. Aber ich komme immer gerne und denke, das ist meine Stadt. Ja, die Gelsenkirchener sind äh, direkt und die sagen dir direkt ins Augen, was sie auch denken. Das ist für mich äh, Gelsenkirchener, ja, vielfältig, ja, schön, freut mich. Wir sind ein bunter Haufen.